Ja, das war für mich sehr erstaunlich, dass ich vor sieben Jahren dein Buch, beide Bücher, gelesen habe. Sehr begeistert war, auch, auch verschenkt habe dann, weil ich so begeistert war. Gute Idee. Und ähm, bin ja schon lange auch unterwegs, non-dualitätmäßig. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es wirklich gut, wie du es beschrieben hast, weil dann war es so mein Bücherregal. Und jetzt vor kurzem habe ich es rausgezogen und habe gedacht, wow, das ist ja eigentlich das Beste, was ich je gelesen habe. Und ich habe viel gelesen. Ich habe viel gehört, viel gelesen. Ich war aber nie wirklich äh, in Satsang oder sowas. Mhm. Einmal, zweimal ja. war ich. Es hat mich nicht hingezogen. Für mich ist es immer so über Bücher und ja. so. Und dann hatte ich ja mal den Mut dir zu schreiben und dann war dieses Angebot und dann habe ich gedacht ja jetzt okay so kam das und meine Frage war einfach dass das sich schon, ich weiß genau dass ich das richtig gut fand und auch alles verstanden was heißt verstanden das war das war ein da war ein Verstehen mhm. schon damals auch von deinen Worten und ich fand sie besonders ähm, bildhaft darum habe ich es ja auch verschenkt ja. Ich habe verschenkt solche Bücher sehr selten und, äh, und war jetzt erstaunt, dass es sieben Jahre wie brachlach. <lacht> okay. Ja, und ich glaube, da weißt du auch keine Antwort drauf, aber es ist irgendwie für mich immer wieder sehr überraschend, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Was denn, dass das ist, äh, sieben Jahre... Also ich bilde mir ein, dass ich jetzt nochmal ein ganz anderes Verständnis noch mal ein ganz anderes Verständnis mhm. bekommen habe, obwohl ich weiß, dass ich da schon ein ganz klares Verständnis hatte, aber es konnte sich nicht durchsetzen. Wie soll ich denn das sagen? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es, konnt, also es hat, hat nicht, nicht die, die Sachen jetzt hervorgebracht, die es jetzt hervorgebracht hat. Okay. Praktisch, praktisch. Was bringt es denn jetzt also hervor, praktisch? Ich habe einfach intuitiv was verstanden. Okay. Und auch vom Parson, das war gleichzeitig alles, von dem Parson habe ich gelesen, den Nathan Gill mhm. habe ich gelesen. All diese, alles mhm. vor, vor sieben Jahren und davor eben auch noch. Seit 2003 beschäftige ich mich damit, um das ganz genau zu sagen. Mhm. So, also das heißt, und da war immer dieses klare Verstehen, aber es war... Jetzt, ist es, jetzt, jetzt kommt es irgendwie wie ins Leben, wie, wie ins Erleben, so will ich mal mhm. sagen. Ja. Und vorher war es nur im... Ja, weiß ich nicht, das kann ich eben nicht beschreiben, das weiß ich nicht. Ja. <lacht> Vielleicht war es vorher... Ja, da ist die Praxis so gekommen, oder ich Praxis. weiß es nicht, wie ich es sagen soll. Wie ist denn die Praxis, oder wie ist das Erleben jetzt? Sehr direkt. Okay. Es gibt eigentlich nur dieses Direkte. Mhm. Und es gibt Gedanken über Gedanken, das gibt es schon noch. Und was sich so vertieft ist, dass hier durchaus Traurigkeit sein darf, dass ich anecke. Und dann ist es halt das, was passiert. Und das habe ich früher immer in Frage gestellt und gesagt, das darf ja gar nicht sein. Mhm. Also, ich darf doch jetzt nicht mehr anecken. <lacht> so, und jetzt begreife ich natürlich eckig an. Oder ja. ich habe da gar keinen Zugriff zu, dass ich Worte wähle, wo, wo ein anderer, speziell zum Beispiel mein Sohn, dann sagt: Was hast du da gesagt? Und ich dann, uh, was habe ich gesagt? Mhm. Mhm. Ja, habe ich halt gesagt. Mhm. Ja, und das. Ähm, und ich bin nicht mehr da so. Verhaftet drin, sondern das, das ist okay, dann habe ich es halt gesagt. Mhm. Und das hat was ausgelöst, bei ihm, bei mir zum Beispiel. Ja. Und das darf sein. Und vorher durfte das, also vor sieben Jahren durfte das noch nicht sein. Und du bist trotzdem <lacht> angeeckt. Und <Ich, ja>, wie? <lacht> das ist mein Temperament auch ein Stück, ja. ja. Mhm. Offensichtlich, weiß ich nicht, aber so mhm. fühlt sich mhm. ja. ja, das freut mich zu hören, dass dir das, äh, die Bücher so gut gefallen und dass das mhm. ähm, jetzt so ähm, ins, ja, im Erleben ist. Ja. Statt in der Gedanke klingt richtig oder so. Ja, genau. So ja. ja. ist gut geschrieben, ja. Mhm. Dann, das war immer so ein bisschen so wie so ein, so ein Aufleuchten, aber es, das habe ich eben in deinem Buch gehabt. Also im Grunde nur mit diesen Büchern, die wirklich ohne... Mich hat es nie interessiert, wenn ich irgendwas tun musste, meditieren. Also das hat mich aber so dieses Direkte, so, das hat mich immer gefesselt. Und darum kann ja. ich auch ganz klar, könnte ich ganz klar Namen nennen, wo wo es mir begegnet ist. Und da warst, gehörst du eben dazu, ganz ja. klar. Und ziemlich, ziemlich deut deutlich hast du es für mich ausgedrückt. Am deutlichsten eigentlich. Und trotzdem ist jetzt sieben Jahre bis zum Erleben. <lacht> <lacht> ja, so vielleicht. Okay. Ja. Mal so ich würde gerne von den anderen hören, wie sie dazu gekommen sind und wie lange das beschäftigt, wenn ich das da fragen darf. Claudia und dann. Wer, wer soll was? Möchtest du was sagen, dann? Dein habe ich glaube, das ist schon der Start von deiner, von deiner Rede. <lacht> ja, wie kam ich dazu? Also, mh, mh, ja, doch körperliche Erfahrung vielleicht, so ausgedrückt. Ähm, ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren mit... Ein Kurs in Wundern beschäftigt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ja. Kurs in Wundern von der Helen Schuppmann. Und und die sagt ja eigentlich auch, dass, dass wir praktisch ähm, non-dual sind und keinen Körper kein Körper sind. Und deswegen hat mich jetzt auch, wo ich im Internet... Äh, dies entdeckt habe, hat es mich halt auch interessiert, was, was unter Non-Dualität äh, zu verstehen ist, weil ich habe dir, glaube auch ein Mail geschickt, wo ich reingeschrieben habe, es ist schon in der Hinsicht spannend, äh, selber wahrzunehmen am, am Körper, der ich in Wirklichkeit nicht bin, dass ich gerade da meine Sinne habe und... Und mir einbilde, es so deutlich zu spüren, was ich nicht bin und das, was ich bin ist eben für mich äh, nicht spürbar oder schlecht mhm. spürbar. Und das ist eben gerade so mein, mein Weg und meine Aufgabe, wie du auch sagst, so mit, mit der die Dualität, die wir hier in, auf, in diese, auf dieser Welt erleben, ja, anders mit umzugehen und ähm, eigentlich eher das äh, einem bewusst zu machen, da, dass es wir ja nicht wirklich sind, getrennt und dual, sondern wir sind eigentlich, ja, non-dual. plus hm. als Körper bildet man sich immer ein, da bist du und da bist du und du und, und ich bin hier. Und eigentlich okay. ist es ja der Verstand, die Gedanken, das, das ist sozusagen ein Scheinproblem, weil hätten wir nicht die Gedanken und den Verstand, ja dann gäbe es das ja nicht, was wir hier erleben. Oder oh, es wird halt ein bisschen anders erlebt. Mhm. Wie meinst du das jetzt? Ähm... Leute ohne Verstand oder Tiere mit ganz wenig Verstand erleben ja auch Unterschiede. Also hm. eiskalt, hm. hungrig, satt und so weiter. Okay. Oder müde und wach und so weiter. Ja, Unterschiede. Wenn man Sinne hat, erlebt man Unterschiede. Also wenn Sinne aktiv sind, da hm. erlebt man Unterschiede. Aber das ist ja eigentlich nur ein Traum, oder den wir so erleben, als Tagtraum, Nachttraum, dass es sowas gibt, geben soll. Ja, wir könnten es als, als Traum beschreiben oder als ähm, ein Spiel im Bewusstsein. Mhm. Ja. Etwas, was halt nicht so ultra tief geht. Mhm. So wie in diesem Bild mit den mit den äh, Wellen, im, äh, Wellen im Bewusstsein oder so und die uh, und darunter ist es. Hat jetzt versucht, jemand anzurufen? Glaube ich? Ellen. Ellen. Lernen. Okay. Der Unterschied zwischen Online und Offline zum Beispiel. <lacht> ja, also ähm, wir alle erleben diese Unterschiede, ähm, die sich in, in einem Bewusstsein abspielen, was davon nicht geteilt wird. Mhm. Ist nur Einbildung. <lacht> ja, es sind nur Unterschiede. Hm. Es ist halt einfach dieses, ähm, das ist nichts, was weg müsste. Das verschwindet vielleicht, wenn wir sterben. Also wenn der Körper stirbt und keine Unterschiede mehr wahrgenommen werden. Aber bis dahin haben wir halt mit Unterschieden zu tun. Einatmen, Ausatmen und so weiter. Mhm. Tag, Nacht, das werden wir, das wird nicht weggehen. Es ist einfach nur, äh, wir können erleben, dass Tag und Nacht zusammengehören und in gewisser Weise dasselbe sind. Und ähm, wenn, wenn man ja auch weiß, dass es eben ähm, Nachttraum gibt und ähm, einen Tagtraum, mhm. Ähm, da tue ich mir halt immer so ein bisschen schwer, dass ich sage, okay, wenn ich mich abends ins Bett lege und schlafe und träume und morgens wieder aufwache und dann sage ich, ja, boah, das war ein Traum und dann stehe ich morgens auf. Aber dass ich dann von dem Nachttraum in den Tagtraum übergehe und am Tag, ja, bis, bis ich abends wieder ins Bett gehe, ähm, habe ich keine Möglichkeit zu sagen, oh, das ist ja auch nur ein Traum, also nimm es gelassen, nimm die Dinge. Positiv und bewerte nicht, und sondern am Tag ist es ein bisschen anders, dieser Traum wie nachts. Ja, ha, ein bisschen, bisschen stabiler. Ellen? <lacht> ja, hallo, Moment. Ah, hallo. <lacht> ich sehe <lacht> dich zum Pferde. Echt? Okay, nee, äh, ich sitze eigentlich nur auf dem Stuhl. <lacht> Aber ich sehe, wie muss ich denn das machen? Moment. Da unten links müsste so ein Kamerasymbol sein. Ah, ja, ja da bin ich. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Oh, wie schön. Hallo. Wir reden gerade über Unterschiede. Und mhm. über, über Träume. Ob es einen Unterschied gibt zwischen Nachts träumen und dann aufwachen und sich in einem anderen Traum wiederfinden. Das ist gut. <lacht> ja, kann man nicht so sagen, Claudia? Bitte? War das so in deinem Sinne, was ich jetzt gesagt habe? Ja, ja, genau, so in meinem Sinne. Ja. Also, das ist eine Frage der Beschreibung halt. Ähm, weißt du, so mir scheint, dass diese Träume, die man in der Nacht hat, sehr viel unstabiler sind und sich sehr viel schneller ändern können. Mhm. Also, zum Beispiel, ähm, wenn ich. Äh, sagen wir meine Miete nicht gezahlt habe oder sowas, ja, dann hilft es nicht viel zu sagen, okay, jetzt schlafe ich mal ein und schaue, ob ich in einem anderen Raum aufwache, sondern ich wache auf und habe die Miete immer noch nicht gezahlt. Das meine ich mit der ist einfach ein bisschen stabiler. Oh. Ich liebe deine Beispiele, das ist echt gut. Das macht das so deutlich, finde ich. Und wenn ich nachts träume, dann weiß ich während meines Träumens nicht, dass ich im Bett liege und schlafe. Sondern da gibt es dann mich halt im Traum mit diesem Thema oder mit dem, aber in, in dem Moment weiß ich nicht, dass ich im Bett liege und schlafe. Ja. Es ist dann halt auch so real im Traum. Genau. In Moment erscheint es real. Einigermaßen. Manchmal ja auch nicht so. Huh? Manchmal ist es ja, ja irgendwie auch ziemlich klar, dass es ein Traum ist. Oder? Ich weiß nicht, das, was nen das, ist. Hm. das nennt man auch luzides Träumen, oder? Luzides Träumen, ja. Mhm, genau. Also ich habe das ein paar Mal schon gehabt, dass ich im Traum gemerkt habe, dass ich wach bin, äh Quatsch, dass ich träume, mhm. und bin dann bewusst geworden, mir, also mhm. wie auch immer, da ist was bewusst geworden, dass ich träume, und dann ist alles, <lacht> ja, irgendwie, ähm, dann ist es, als würde es so wenn ich irgendwo hingeguckt habe, als würde es so brutzeln, also es ist so flackern und ja. und auch, dass meine Hände, wenn ich die angeguckt habe, da waren, wenn ich gezählt habe, wie viele Finger ich habe, waren da nie fünf, da waren entweder neun oder drei oder sowas. <lacht> und daran habe ich es immer erkannt, dass ich nicht, ja. dass ich nicht dass, also dass ich träume. Und dann konnte ich mir vorstellen zu fliegen und dann bin ich aber vor lauter Freude, vor lauter Glücksgefühlen aufgewacht. Ja das zu ja, war... viel Aufregung für genau. den Schlafzustand. Ja, ja. Genau. ja und mhm. wenn wir wach sind und wir zählen unsere Finger, dann ergibt es immer zehn. Ja, immer. Ja. <lacht> <lacht> Leider. Naja, es, es hat auch viele Vorteile, zum Beispiel wenn man Klavier spielt oder so, ja, okay. da ist man mit drei Fingern dann ziemlich aufgeschmissen <lacht> und mit zwölf Fingern ziemlich verwirrt. <lacht> Insofern gibt es da, da eine Stabilität oder eine Verlässlichkeit im, im Wachbewusstsein, die ähm, ganz hilfreich ist. Und die Analogie zum luciden Träumen wäre, lucides Wachsein, wo es klar ist, dass alles, was wir erleben, halt Erscheinungen im Bewusstsein sind. Und um okay. auf das von vorhin zurückzukommen mit den Unterschieden, alles, was wir erleben, alles, was da erscheint, sind Unterschiede. Aber das Bewusstsein, was das erlebt, bleibt gleich. Das ist also eine andere Art von, von Stabilität sozusagen. Und wir sind ja Bewusstsein, letztendlich sind wir ja, ja ein Bewusstsein. Ja. Und diese Erscheinungen, wenn du aber schaust, Claudia, diese Erscheinungen sind ja, ja auch Bewusstsein, was halt Gestalt annimmt als zum Beispiel Atem oder als Stimme oder als... Äh, Gefühl vom Sitzen und so weiter. Das mhm. Monitor ist eine Erscheinung im Bewusstsein. Oder du könntest sagen, das Bewusstsein als Singen in Form von einem Monitor oder wie auch immer. Mhm. Ja, das ist, ähm, wäre meine Beschreibung von Nondualität. Da ist ein Monitor und die Wand dahinter zum Beispiel. So ist es für mich jetzt gerade. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber gleichzeitig ist auch klar, das ist halt ein Bewusstsein, in dem das beides erscheint. Also Bewusstsein, weil ich ja auch in dem Moment dran glaube, dass es sowas gibt, oder? Ja, dann hör mal auf zu glauben und schau, ob der Monitor noch da ist. Hm. brauche ich Ja. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Das würde ich sagen, ist so der Unterschied zu diesem äh, Schlaftraum, der sich ändert mit jeder, äh, mit jeder Überzeugung, mit jedem neuen Gedanken, mit jeder Emotion. Ja, und der, und das, im Wachbewusstsein ist das alles ein bisschen stabiler. Also im, in einem luziden Traum, wenn uns das nicht zu sehr aufregt, können wir fliegen. Mhm. Mhm. Ja, kein Problem. Ähm, Im Wachbewusstsein würde ich es nicht drauf ankommen lassen. Nicht ohne Schirm. <lacht> Nicht ohne Schirm. Und selbst dann äh, werde ich mir gut überlegen. Und wenn ich frage, äh, wer bist du? Dann? Wenn ich die Frage, wer bist du? Wenn, wenn du mich fragst. Mhm. Dann habe ich eine Menge verschiedene Antworten, je nachdem, ähm, von wo du das wissen willst. Eine Antwort wäre, ich bin Dittmar. Also doch. Also, so wie wir es bei der Begrüßung sagen würden. Also doch. <lacht> Als Erscheinung. Mhm. Ja? Und eine, eine andere Antwort wäre, ähm, das Bewusstsein, in dem Dittmar und Claudia und äh, Ellen und Ruth und Bernd auftauchen. Und alle, die hier noch so irgendwie im Hintergrund rumschwärmen. Mhm. Äußerlich sind Unterschiede zu sehen, aber in Wirklichkeit sind wir alle gleich. Oder eins in dem Sinn. In, in, also eine Beschreibung wäre, da ist halt ein Bewusstsein, von dem nichts getrennt ist. Genau. Alles andere sind Erscheinungen in diesem Bewusstsein und sind halt das Bewusstsein als zum Beispiel das, was jetzt gerade das hört und als diese Stimme und als diese Sinneseindrücke. Mhm. kann man das auch als Übung sehen, dass, wenn man morgens aufsteht, dass ich mir immer wieder einfach ähm, bewusst mache, was ich gerade tue und was ich gerade denke. Dass ich versuche, in meinem Bewusstsein zu bleiben, als ähm, mich abzulenken und immer im Außen zu sein und da ist es eben immer so oft, was man ja auch weiß, dass das Projektionen ablaufen manchmal und sind sie angenehm, ist es angenehm, aber läuft eine Projektion ab, die, die nicht so klasse ist, dann hat das ja immer mit mir zu tun. Ja, ähm, Weißt du, du, du kannst irgendwie nicht aus dem Bewusstsein raus. Ja, also auch wenn du, was man so nett äh, nennt, in Gedanken bist, ja, ja. dann ist es ja eigentlich so, dass die Gedanken in dir sind. Ja. Die können äh, ziemlich äh, viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber das ist halt was, das, äh, wie sich das Bewusstsein gerade darstellt. Ja? Also ähm, von daher geht es wenn du sagst Übung, ja, die Übung ist einfach ähm, darauf zu achten, was, was gerade erlebt wird, was du gerade erlebst. Und es kann sein, oh, eine Menge Gedanken mhm. tauchen im Bewusstsein auf. Mhm. Oder Hunger taucht im Bewusstsein auf. Oder ähm, Schokolade taucht im Bewusstsein mhm. auf. Wenn es gut das läuft. Nicht sagen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein. Oder eine Emotion taucht im Bewusstsein auf. Alles, was du erlebst, taucht im Bewusstsein auf. Da ist nichts außerhalb davon. Mhm. Und wenn du, ähm, wenn du sagst Übung, mhm. die Übung, die ich empfehlen würde, ist ähm, darauf zu achten, was gerade im Bewusstsein ist. Mhm. nicht irgendwas aus dem Bewusstsein rauszubringen oder irgendwas zu ähm, entlarven oder irgendwas damit zu machen, sondern zu sehen, ja, so zeigt sich das Bewusstsein gerade. Das ist die Gestalt, die das Bewusstsein gerade annimmt. Dieser Moment. Also beobachten. Wahrnehmen. Wahrnehmen. Was du sowieso tust. Mhm. Mhm. Das ist der Punkt mit ähm, und du musst nirgends anders hin, du musst nichts ähm, verändern dafür. Es ist einfach nur akzeptieren, so stellt sich das Bewusstsein gerade dar. Und selbst das akzeptieren ist wieder so ein Wort, was so klingt, als wäre dann noch jemand, der sagt, ist okay. Ja. So, dann erlaube ich das mal so ungefähr, ja. Und es kann auch hilfreich sein, diese, also bewusst mhm. Erlaubnis zu geben, ähm, weil sich dann irgendwie eine Menge im Organismus entspannen kann. Mhm, das stimmt. Wenn ich es annehmen kann, so wie es ist, dann kann man es sehen. Genau. genau, dann wird das alles irgendwie, wird der Organismus entspannter. Und dann taucht im Bewusstsein halt mehr Entspannung auf. Und dann kann die, kann die Wahrnehmung dadurch friedlicher werden. Aber das davor stimmt. ist halt die Wahrnehmung von. Stress. Das stimmt, ja. Und der Stress kommt äh, zu einem großen Teil aus dem Gedanken, das muss jetzt irgendwie anders werden. Mhm. Und es kann auch sein, es muss anders werden in, in Richtung heiliger. Oder in sonstiger Form, irgendwie feiner oder besser oder klarer oder was weiß ich was. Was alles äh, sagt, okay, so wie es Bewusstsein jetzt ist, so wie es jetzt zeigt, das kann ich noch nicht akzeptieren. Ich warte auf ein besseres Jetzt. Und was sich äh, aus dem Bewusstsein heraus zeigt, das ist ja eigentlich Vergangenheit. Was sich im Bewusstsein zeigt was sich im Bewusstsein zeigt, hat viel mit Vergangenheit zu tun. Ne? Ja. Mit das das. Ähm, Erinnerungen, die aufs jetzige Erleben draufgelegt werden, so als wüssten wir, als wüssten wir schon, was alles ist, was wir da wahrnehmen. Genau, das darf man auch erstmal verstehen und dann auch ähm, ähm, wahrnehmen, weil man denkt immer, oh, wenn irgendwas kommt von, von außen, wo man nicht mitrechnet, dann denkt man immer, äh, oh Gott, oder hm. Aber es ist eigentlich schon. Vergangenheit. Ich habe ein kleines Tonproblem im Moment. Äh, ich mal das hier. Du hast jetzt was von Vergangenheit gesagt nochmal? Ich sage, das ist Ach, so für ja. mich auch ja. ein, eine, eine interessante Sichtweise, dass ich mir bewusst mache, dass das, was ich erlebe, schon die Vergangenheit darstellt. Ja, es, wenn, du, wenn du das so beschreibst, dann sagst du, es gibt eine Vergangenheit, ja, statt es gibt halt Erinnerungen. Mhm. Und die Erinnerungen werden aufs, äh, aufs jetzige Erleben ähm, draufgelegt. Also wenn du zum Beispiel ähm, jetzt einen Monitor vor dir siehst, dann weißt du aus Erinnerung, wie sich das anfühlt, den zu berühren. Das ist sozusagen mit dem, mit dem Bild schon mitgeliefert. Unsere Erinnerungen, die damit verknüpft sind. Okay. Ja. Oder wenn du hier meine Jacke siehst, zum Beispiel, hast du ungefähr eine Vorstellung, wie sich die anfühlen würde. Mhm. Ja. Und das kommt aus der Erinnerung. Und für unser... Ähm, Praktisches Alltagsleben ist ist es auch sehr hilfreich, dass wir darauf zurückgreifen können. Ja, also zum Beispiel, dass wir nicht versuchen, durch den Monitor jetzt irgendwie durchzukommen, weil, das wissen wir aus Erfahrung, mhm. das nicht so gut funktioniert. Das brauchen wir nicht weiter ausprobieren. Mhm. Ja. Und gleichzeitig kann es sein, dass wir äh, uns statt mit dem direkten Erleben immer mit ähm, Gedanken über das Erleben zufrieden geben, ja? mit der Beschreibung sozusagen. Ja. Also, dass wir einen Apfel essen und wir wissen ja, wie der schmeckt. Also brauchen wir es gar nicht jetzt schmecken, sondern wir wissen schon, ja, und dann schmeckt der Apfel halt, ja, geht schon. Ja? Apfelmäßig halt. Und dadurch, und dadurch geht dann irgendwie ähm, die Lebendigkeit von dem Augenblick mehr in den Hintergrund. Und es und das Erleben ist ziemlich viel gefiltert durch uh, Gedanken oder durch Erinnerungen, wie du sagst. Mm. Und dann das kennst du so bestimmt auch, wenn, das, wenn, das, ähm, wenn die Erinnerungen so verblassen, dass dieser Moment in seiner Einmaligkeit und in seiner Lebendigkeit und in seiner Absolutheit erlebt wird. Mm. Hm. Schön, dass du sagst, das verblasst. Also weil ich das ja auch nicht machen kann. Also mit solchen Ideen bin ich früher wirklich rumgelaufen ne? und habe gedacht, so das musst du doch jetzt irgendwie so anders hinkriegen oder direkter erleben oder besser erleben. <lacht> ja. ja, das muss doch lebendiger sein oder keine Ahnung. Ja. Ja, und das was meint, das müsste lebendiger sein oder das müsstest du hinkriegen und so weiter. Das ist der Filter, der so unlebendig erscheinen lässt. Genau. Genau. Und das kann ich nicht wirklich machen. Irgendwie stellt sich das von alleine ein, weil weil etwas verblasst und etwas mehr, also ein Hintergrund und ein Vordergrund kommt, ja. So wie du es eben beschrieben hast. So. Ja. Und ich habe ich hab früher mal gedacht, dass ich das machen kann, aber ich kann es nicht machen. Ganz nur, ich weiß es gar nicht was. Ist, es ist vielleicht einfach mehr die Frage, wo es die Aufmerksamkeit hinzieht. Ja, und die mache ich aber nicht, die kann ich nicht, die kann ich nicht wirklich lenken, merken. Und irgendwie ja, die, stellt sich jetzt immer mehr was ein, wo die Aufmerksamkeit scheinbar mehr beim Lebendigen ist als früher bei den erdachten Lebendigen. Oder ja. ich weiß nicht. Ja. So, aber das, ich, mir wird immer deutlicher, dass ich das nicht machen kann, dass sich ja. das einfach einstellt. Ja. Ja, bei diesem äh, Versuch zu machen und das in die, auf die Reihe zu kriegen und in den Griff zu kriegen und unter Kontrolle zu kriegen und so weiter, da ist halt einfach ein Versprechen dabei, ja? dass, das, dass es mal richtig gut wird, nicht so wie jetzt. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Und das ist eine Entwertung von jetzt, die das, ja. die das jetzt sich dann so unlebendig anfühlen lässt, dass es dringend ja. Verbesserungen bräuchte. Ja. Und so hält sich das halt am, am Leben durch das Versprechen von ähm, da kann ich noch mehr draus machen, sozusagen. Ja. Also ich kann mehr aus mir machen und so weiter. Ja. Und dann gibt es halt diese anderen Erfahrungen, wo, wo das einfach wegfällt und wo dann einfach dies, dieser Moment einfach passt, schön ist, liebevoll, lebendig, absolut ist, diese Absolutheit. Ähm, Die, die, wenn die wichtiger wird, als, ähm, als die ganzen Versprechen von einer besseren Zukunft oder von der die nächste Situation, die wird richtig gut und so weiter, wenn das, äh, wenn dieses Versprechen nicht mehr geglaubt wird, dann ist diese, hat dieser Moment so etwas Magnetisches, dass er dass die Aufmerksamkeit von selbst auf sich zieht oder auf das, auf das Bewusstsein, in dem das erlebt wird, ja, das Ei-Sein von diesem Moment. Statt umsuchen in den Erscheinungen, was brauche ich noch, um den Moment zu verbessern. Mhm, und dann genau. ist der Moment plötzlich friedlich und lebendig und schön. Ja, nicht immer friedlich. Also ich erlebe im Moment eigentlich mehr oft das Gegenteil. Und das ist trotzdem sehr lebendig. Ja. Sehr viel Spannung im Körper. Also sehr viel Energie, die sich irgendwie so, weiß ich nicht... Also, da ist, da ist sehr viel in Gange im, im mhm. ganzen Baum. Das ist ja. nicht immer angenehm und es ist sehr ja. lebendig. Ja. Weil, so, also, ja. kann nicht von. Ich, ich ja. Und Frieden. Friedlich, Friedlich ich kann, auch kann, auch, auch, kann ja, ich auch nicht dazu ja. Friedlich meine ich auch nicht, dass man die ganze Zeit nur so mit verklärtem Blick rum sitzt, <lacht> sondern das ist. Das ist ähm, zum Beispiel ähm, einen Frieden gibt mit der ganzen Spannung, die da ist und die sich in ja. Bewegung kommen will und so weiter. Da komme ich mit, das, da gehe ich ja, mit. Ja. Dass das okay ist, ja, dass das, dass das erlebt werden kann als ja, so ist das bewusst, das ist gerade im Bewusstsein los. Das ist gerade ja. da, ja. Das ist gerade da. Das bewegt sich gerade im Bewusstsein. Ja. Ja, und manchmal kommt so ein Gedanke, ist das jetzt noch in Ordnung? <lacht> Kann das jetzt noch so angehen so oder steigere ich mich da in was rein oder so, weil das hier sehr intensiv auch zum Teil ist, ja. Mhm. dann habe ich Gott sagen dein Buch gelesen von den Verkrustungen, die durchaus sich dann auch lösen wollen. Okay. Ich weiß nicht, das so, so auf dem scheinbaren Weg, Prozess, wie auch immer. Dass du zum Beispiel ein Jahr krank warst, hast du geschrieben in dem Buch, habe ja. ich gerade mal gelesen. Ja. So nach deinem Erwachenserleben. Aber ich habe keins gehabt, davon, das möchte ich, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Aber ich erlebe so einen Prozess. Der, also da dachte ich, super, da, ah, Gott sei Dank, es, es kann nicht falsch sein, was hier jetzt abgeht. So ja. kam es mir. Ja. ja. Ja, es ist lang her, dass ich das Buch gelesen habe, ich weiß nicht, wie da was drin Ich würde es mal empfehlen, das ist echt gut. <lacht> Und ähm, ja, äh, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie krank sein oder diese Sachen oder diese... Ähm, Nein, das hast du auch das so nicht gehört oder sein muss Nein. oder sowas. Ja? Ähm, das ist nur hier, das, weil ja. hier diese Frage kommt, bin ich jetzt krank, ist jetzt irgendwas ganz Schlimmes in mir, weil sich das mhm. so intensiv anfühlt. Ja. Mhm, ja. So, bin, so Kriege ich jetzt was ganz Schlimmes oder so, ja. dann merke ich, dass es nur Energie ist, die sich lösen will. ja Und Dann ist Und, es wieder auch gut. Ja. Und dieses, äh, was wir vorhin beschrieben haben, beschrieben haben diesen Filter von ist das denn gut genug und so weiter, Dieses, äh, dieser Versuch, das in den Griff zu kriegen oder zu kontrollieren? Das ist halt einfach eine Daueranspannung über Jahre und Jahrzehnte im Körper. Ja, allerdings. Und so weiter. Und hoffentlich geht es nach meinem Plan. Das bringt ja auch eine Menge Angst mit sich, dass es nicht nach meinem hm. Plan gehen könnte. Das bringt einfach eine Menge Anspannung im Körper. Genau. Und wenn das wegfällt, ja. dann ist die Anspannung nicht automatisch aus dem Körper raus. Das ist nicht so, genau. so, wie du stichst in den Ballon und dann ist da keine Spannung mehr oder sowas. Ja. Mhm. Sondern es geht halt Weil einfach ich, mit, ja. Ja, die Muskeln mhm. brauchen halt, um loszulassen, die Faszien und so was weiß ich, was da alles ist. Das, das ist mhm. halt einfach drin ne? und dann, wenn, wenn das nicht mehr zusammengehalten wird und wenn es erlaubt ist, das zu fühlen, was da los ist, dann löst es sich halt. In ne? genau. dieser Aufmerksamkeit ist eine Erlaubnis drin, die das in Bewegung bringt und die kann genau. dann, das kann dann mal heftig sein. Schütteln oder was weiß ich was, ja. Oder mhm. was auch immer. Mhm. Ja, findet hier statt. Ja. Hoffentlich ist es in Ordnung. Bestimmt. Ist gut. Manchmal, manchmal wie gesagt, kommen, kommen dann da Zweifel und die sind dann aber auch wieder zerstreut. Und da war dein. Ja. Das, was ich dann da gelesen habe, ist dann auch mein hilfreich. <lacht> weshalb ich mich auch angemeldet habe, jetzt hier ja. zu dem Chat, weil, ich, weil um mich herum ich jetzt niemanden habe, der so sagt, ja, geht mir auch gerade so oder so, ne? und äh, das ist ja, dann schon mal gut. Hm? Jetzt hast du welche um dich rum. Ja, hat denn <lacht> jemand auch solche Erfahrungen von euch? Ja, schon auch gehabt, ja. Also, was ich habe, ist, ähm, dass ich ganz lange mit äh, hört man mich? Ich weiß gar nicht, ich Okay, ich mich. okay. Ähm, dass ich ganz lange jetzt, also seit zwei, drei Jahren oder so, <lacht> mir Glaubenssätze angeguckt habe und, und meine Gedanken und mit, dem, mit der Methode von The Work immer geguckt habe. Und dann ähm, sehr, sehr viel gefunden, finden konnte oder beziehungsweise die sich auch ja nicht wirklich aufgelöst haben, aber nicht mehr diese Kraft gehabt haben. Und ich erst vor zwei, drei Wochen zu Dietmar irgendwie gekommen bin, weiß der, ich weiß überhaupt nicht mehr wie. Und ähm, ich dann <lacht> eigentlich das gefunden habe, was ich immer, was ich nie gewusst habe, wie, was ich eigentlich suche, aber dieses... Ich, dass das da im Weg steht. Also ich habe immer gedacht, da muss es doch die super Frage geben irgendwie. Und dann ist mir irgendwann die Frage gekommen, ja, wer ist eigentlich ich? Und dann bin ich irgendwie zu dir gekommen. Und seitdem ich da äh, die Videos rauf und runter jetzt geguckt habe, von dir alle, und mich da total fallen lassen kann, merke ich, wieder dann eben diese Spannung weggeht, also diese Anspannung weggeht und ich viel, viel mehr zulassen kann. Was ich vorher auch jetzt schon bei vielen Dingen gut konnte, dadurch, dass ich mir die Gedanken und Glaubenssätze angeguckt habe, intensiv, und gemerkt habe, was die mit einem machen, was die mit mir machen, welche Gefühle die auslösen, welche, welche Emotionen hochkommen, welche Gedanken, Bilder und so weiter. Das ist schon ganz kraftvoll. Aber noch ähm, ja, noch spezieller ist eben all das, was, äh, was ich jetzt bei dir höre, gesehen habe, auch schon gelesen ja. habe. Das ist extrem kraftvoll und, und eben da kommt so eine Wahnsinnsentspannung gerade in meinen Körper. Und äh, ich bin natürlich volle Lotte erkältet und all die Sachen kommen hoch und raus und ich kann es super gut hinnehmen, weil ich das... Ähm, ja, als immer noch als Lösung. Also als als wird sich irgendwas lösen. Alles ja. muss jetzt raus. So so empfinde ich das. Deshalb komme mhm. ich wieder dahin, was du gerade gesagt hast, ja. Du, ja. Ja. dass ja. du dass ja. du diese, diese diese Spannung, Krankheit oder was auch immer. Also ich kann ich habe das Gefühl, da kommt zwar auch Angst hoch. sie will ich gar nicht verneinen. Also aber ich kann sie eben ich kann alles viel viel besser annehmen. Egal was. Mhm. Also Meinen Papa habe ich jetzt begleitet bei einer schweren OP und da habe ich diese extreme Hilflosigkeit bei mir gemerkt. Und die habe ich vorher nie wahrgenommen, weil ich immer nur im Helfermodus war. Und da habe ich mich da hingesetzt und habe einfach nur meine Hilflosigkeit gespürt. Und das oh. war kraftvoll, das war richtig kraftvoll. Danach war ich so, so ein Gefühl von Offenheit da und hatte das Gefühl, das ist das Einzige, was ich geben kann, meine Offenheit. Das war ja. ganz irre. Und mehr nicht, mehr kann ich gar nicht geben. Mhm. Ich kann nur da sein, offen sein, alles spüren, was in mir so abgeht. Was er spürt, da kann ich nichts dran ändern, da kann ich nichts machen, da kann ich nur zugucken. Und mhm. das war schon alles viel. Ja. Mhm. Aber trotzdem bin ich extrem dankbar, dich gefunden zu haben oder auch jetzt hierbei zu sein. Danke, danke. Ja, danke auch. Schön, dass wir zusammen sind. Ja, mich auch. Ja.